von der Pike her eigentlich Ingenieur. Und ich fand es eigentlich immer faszinierend, neue Technologien aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Also nicht intendierte Folgen durch die Einführung einer Technologie. Das heißt, es ist ja mehr als nur die Technik, die irgendwie da ist, sondern es spielt ja auch eine Rolle, welche Umweltauswirkungen die hat, die soziale Akzeptanz, derartige Sachen. Und das finde ich bei der Technikfolgenabschätzung ist einfach eine Möglichkeit, ein allumfassendes Bild, interdisziplinär, für eine Technologie eben, ja, eben einzunehmen, so eine Perspektive und entsprechend dann ja auch eine Technologie zu bewerten. Also es geht über das ingenieurmäßige Bewerten einer Technologie hinaus, was sehr wichtig ist. Und das ist einer der Hauptanreizpunkte für mich bei der Technikfolgenabschätzung. Naja, eine das ist sportlich, es gibt mehrere. Ähm, tatsächlich finde ich es, also aus meiner Perspektive, ich komme mehr aus der systemanalytischen Perspektive, ist es immer wieder schwierig, sozusagen einen Spagat zu schaffen, eine Technologie, die in einem frühen Entwicklungsstand ist, ähm, dort eben eine, eine, eine ähm, robuste Analyse durchzuführen. Das bedeutet, wenn ich eine Technologie habe, die sich im, auf Lambormaß Stab gerade befindet, habe ich sehr viele Möglichkeiten, die zu gestalten, nachhaltig zu gestalten. Während eine Technologie, die einen höheren Entwicklungsstand hat, ja nicht mehr so flexibel ist. Die ist etabliert. Also da ist es nicht mehr so einfach, irgendein Material zu substituieren zum Beispiel. Da besteht allerdings das Problem, dass ich für diese Technologie, die schon am Markt etabliert ist, viele Daten habe und dann zum Beispiel meine Ökobilanz durchführen kann. Während zum Beispiel bei einer Technologie auf der Laborebene wenig Daten vorhanden sind, ich aber viel Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und hier stellt sich immer die Frage, was kann ich eigentlich als Technikfolgenabschätzer oder als ähm, Systemanalyseexperte leisten, um entsprechendes Feedback an die Technologieentwickler zu geben. Also das ist jetzt mal ganz grob einer der, der spannendsten Fragen, eigentlich, die uns immer umtreibt, eigentlich bei jedem Projekt, das wir haben. Wie gehen wir die Sache an mit wenig Daten? Naja, das ist gar nicht so einfach. Gott sei Dank bin ich kein Politiker sondern das hat einen Grund, warum ich Wissenschaftler geworden bin. Also von daher ist das nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, die Technikfolgenabschätzung, die Systemanalyse, ähm, sie hat schon einen hohen Stellenwert und der wächst auch, aber ich finde, der müsste noch mehr verstärkt werden. Denn oftmals erscheint mir ähm, bei, bei, bei Projektarbeiten es so, dass die Systemanalyse immer nebenher passieren sollte. Ja, also es ist sozusagen irgendeine Dienstleistung, die man erfüllt für die Technologieentwickler. Ähm, es findet allerdings ein Umdenken statt, das finde ich sehr gut. Also diese, Dieses Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit etwas ist, das man durchaus berücksichtigen sollte in der Technologieentwicklung, wird immer relevanter und das bestärkt die Technikfolgenabschätzung insgesamt, aber vor allem auch die Systemanalyse. Also als Politiker würde ich versuchen, diesen, diese Aspekte Technikfolgenabschätzung als, als ähm, Forschung noch mehr zu stärken. Ja, natürlich. Also ähm, Generell, Energietechnik ist so ein breites Feld und da kann man eigentlich schwerlich sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Jede Technologie hat ihre Relevanz. Ich finde, also wenn man das jetzt sozusagen auf die Batterien vielleicht betrachtet, finde ich Artificial Intelligence, Machine Learning. Ich weiß jetzt nicht, ob man das direkt gleichsetzen kann, aber es sind zum Beispiel auch wichtige Aspekte, die eine Rolle spielen für so ziemlich alle Prozesse, die wir in der Industrie auch gerade haben. Zum Beispiel das Entwickeln neuer Batteriesysteme durch Artificial Intelligence, um eben sozusagen diese ganzen Materialcharakterisierungsvorgänge auf Laborebene zu beschleunigen. Das sind wichtige Aspekte, also genau künstliche Intelligenz eben. Das ist einer der, glaube ich, wichtigsten ja, Technologien, die in den nächsten Jahren kommen werden. Und das wird so ziemlich jeden Bereich berühren. Ich finde, dass man die Technikfolgenabschätzung eigentlich gar nicht schmackhaft machen muss. Sie ist schon schmackhaft. Es ist einfach ein höchst spannender Zweig, der interdisziplinär ist, transdisziplinär arbeitet. Und da besteht die Möglichkeit, einfach mit sehr vielen Kollegen aus unterschiedlichsten Fachbereichen in Kontakt zu kommen und über den Tellerrand zu blicken. Eine eigene Erfahrung ist, als ich als Ingenieur hierher kam, dachte ich, ich wäre schon, ja, interdisziplinär ähm, in meiner Arbeit, äh, was ich im Rahmen meiner Diplomarbeit gemacht habe. Aber da hat mich das ITAS eines Neuen belehrt. Also ich kann nur jedem empfehlen, ähm, es mal zu probieren, ähm, Technikfolgenabschätzung zu machen und ähm, ja, einfach selber zu erfahren, was es eigentlich bedeutet, wirklich interdisziplinär und transdisziplinär zu arbeiten.